voll nervig ey. Okay. Genau töten wieder. Sehr gut. Ja, kann man ja da so ganz, ganz genau berechnen, ne? dann nehmen wir den es hat an reich bei der 2 Nö. 23 Okay, aber da man jetzt irgendwie keine Erfahrungspunkte bekommen kann und so ne Weil schon fast so hat geführt hat nicht so einfach sein wird hier das spielt sie wenn alles hier so vorgegeben ist ich gar nicht geguckt kann ich überhaupt hier zeit einsetzen ja ne okay so bis jetzt reicht das immer wenn die beiden angreifen ne die treffen. Weg 15 AP. so, da muss ich eigentlich dich als erstes erledigen, ne? weil, warte, 17. Habe ich ein Zeitkristall? Von habe ich zehn, kein Ding. Also ja kein Problem. Ähm, helfen nicht. Ich muss dich aber irgendwie anlocken, ja. Er ist irgendwie nicht gut. okay da muss ich überlebst hat ja nee. Bin ziemlich sicher oder lebt hat 91 prozent trifft ja mit mit nee. Das war natürlich als schnell so schnell wie möglich erledigen ne? diesmal genau auf ihn drauf gezielt gar so. ah, nicht mal mit krippe da töten Eine Geschicklichkeit von 10 das wird sogar doppelt. Ja das gibt's nicht. Wie soll ich den Namen benutzen? Ich verstehe den nicht. So, ihn kann ich leider nicht anlocken. Machen wir mal den hier. Oh, ich kann mich aber trotzdem noch bewegen. Oh, aber da habe ich denn hier? Reichweite, ein, zwei, Donnerschwert. Stimmt. <lacht> aber das ist nicht so stark. ne Nee. Warte mal. Noch mal, Eternity. Ja, das war erst Okay, Aber die muss ich alle erledigen. Hm. So, ja, die Rachen mal den ja auch nicht gut okay aber 19 15 ich habe aber nicht so gut warte wie schlecht die Musik gerade ist Glaub, das ist in Ordnung. Aber ne? lebst du einen Angriff? Warum hast du... Hm. Ich verstehe sein Gimmick irgendwie noch nicht so. Ich, glaube, ich weiß auch was ich hier mache. Oh, eine Erneuerung hat. Okay. So, Kollege. Muss den ja machen. Warte mal, er kann nicht unterrichten. Doch, kann er wohl. Der nee, Unterricht will ich ja nicht. Mach den hier. Hi, ja. ja ich raten, er hat voll die Killer Wachstumswerte dann, ne? Wenn er irgendwie so Kacke ist. Am Anfang gespielt. läuft halt normalerweise ab. Ich hat gut ausgehen. Okay. Oh was? Oh, sie doppelt die. Cool. Ah oh, ja cool. ja man liegt an dem Support mit dem Hauptcharakter, ne? Dann machen wir den, hier. ja. Ah, perfekt. Und mal hier in. Ja, ich kann auch mal der drachenade einsetzen. Ach, sie kann heilen wenn ja. ich da morgen kommen einmal erneuerung einsetzen zu müssen ne? weil wir mal gleich gegen tiki kämpfen müssen Oh nein oh, und da kommt verstärkungstrupp mal noch da bist du jetzt stärker nö. Alle mal nach rechts bitte, wenn es geht. Spannend, wie das jetzt hier ablaufen werde. Sieht schon happig aus hier gerade. So, kriegst du ihn erledigt. Hat den sein der Treffer. wir sollten jemals was mit ihm kaputt kriegen? Ja. Haben wir eine Herausforderung hier, glaube ich. So, jetzt muss ich anfangen hier einige. Charaktere ja mal mit Erneuerung hier zu arbeiten da bringt da ja nichts, wenn die dann gleich wieder die nächsten Wölfe kommen und nicht fertig machen. So Kann ich dich Nö. richtig voll die Kingdom Hearts Vibes von dieser Musik. Kaya kann ich alle Sachen eine ja, und alle KP aller verbündeten ein, auch der, der von nicht spieler kontrollierten? was äh, ne. was ich machen, könnte aber muss ja noch einen nächsten Zug machen, wenn ich das hier nämlich mache, eine Erneuerung. Da müssen die beiden aber nebeneinander sein? Okay, Okay, hat das heißt jetzt noch mal ein Zug hier. Auch oh, mich sogar, habe ich jetzt nicht beachtet. Ja, ziemlich sicher. Ich war außer Reichweite, also nebenbei. staatswerte gibt er alle staatswerte fürs drei das heißt, was ich machen kann ja so, und ich würde ich gerne erledigen bevor du uns erledigen kannst kriege ich aber nicht hm. immer noch allzu schnell außer für sie sie muss doch heilen ich mal kurz hier hin Habe ich dich an Aha. dann mache ich den ja neuerung ein würde ich sagen werden beide davon geil, ne? Oh, die werden sogar hoch geil. So. So, oh, die sind aber alle in Reichweite, Mann. Hm. Okay. Da kommt schon der erste von denen. Ein Gott sei Dank. Oh, nein. Was machst du da? Das ist definitiv Pogado Bewegt er sich auch schon sehr? Ja, aber das so wird den gemacht. 22 hast du mit den gemacht? Ah, ehrlich, ah, warte, ich weiß genau, was ich dagegen mache. Oh, warte du okay, ich hoffe da funktioniert so ich glaube nämlich nicht <lacht> Feueratem, warte mal 19 ugh. oh cool <lacht> ja, vielleicht funktioniert das. ich weiß nicht Oh Gott. verzerrt, ne? ah, Nein, stimmt. Ne, ich hätte vielleicht mal Dings hier mitnehmen sollen. Zelleka, verzerrt ne? Ah, ich glaube, da wird hier nichts. Machen könnte es den ja. Ich glaube, da wird ja nichts. Ich soll vielleicht mal meine Embleme einsetzen. Oh, ich mit beiden treffen. Ah, okay. cool, warum nicht? Will ich mit beiden treffen, kein Ding. Cool. Ah. Was soll ich mit ihm machen? Dann geht er geht ja durch alles drauf. Dann, ne? Man geht er ja nicht durch den nächsten angriff drauf ganz ketten kann sogar sehr cool Okay. Ja. Okay, du wirst getroffen. Oh, jetzt kommt er natürlich. Aber du dürftest eigentlich gar keinen Schaden machen, ne? Ja. So gut wie kein dann Oh Gott, aber der wird mir gleich den Weg hier versperren. Oh okay. Also, okay, ich muss eigentlich nur den Boss hier erlegen. Nee, ist er eigentlich schon okay. war ich drei zehn schaden genommen wank morg aber der ist sogar erledigt cool so, weiß das hier meine strategie ne? musik wie so ein remix von den blutton themen äh, kannst du mich doppeln 20 nein tust du nicht großes opfer einsetzen das wir mal den ja platt machen für ne? ein Verein. als rapier bringt er noch nicht mal um cool da ja, kann man hier wenn man gefallen tun und treffen Okay, sehr cool er glaubt aber nicht aber ich muss wieder in den letzten minuten ja pinkeln gehen also bis gleich so, die paar minuten hätte ich natürlich nicht noch warten können ne? aushalten können meine ich cool. so war eigentlich so gut wie fertig ja, ne? äh, würde ich am liebsten nicht hier im platzieren einfach nur werden wir wahrscheinlich wieder hier die hp abziehen ne? von daher weiß ich nicht ja, kannst sich bewegen. 1 2 3 4 5 6 verdammt. Wird voll an ich kann sie eigentlich hier platzieren, ne? Aber mal, mal dicht bleibt. ich bin auch blöd. Hätte doch einen Edelstein. Ja, er also kann sowieso noch mal angreifen. gedacht. Nee, da war ein Fehler. nee ich glaube, da war ein Fehler. Aber wenn ich jetzt euch beide hier reinpacke, ne? Oh, das ist sowas, was nicht gut. Ich einen kleinen Fehler gemacht, leider. ja aber wieder zurück nee, ich muss ich muss sie hier platzieren so, geschicklichkeit 20 das leider sie doppeln aber du machst 19 schaden Gar kein Erstfolger auch oh, gar nicht okay ja damit sie auf jeden Fall überleben. wenn nicht ob ich großes Opfer einsetzen will ja oh. das ist jetzt eigentlich gut gehen was im platz aber du bist auf ihn los war auch kein erstangriff alles klar man müssen denn auf mich losgegangen dann man muss nicht ein besserchen eingesetzt hätte mich erledigen können angreifen können ohne irgendwie schaden zu nehmen so da ich sowieso keine erfahrungspunkte krieg steht ja keinen Grund, irgendwie nicht auf die Gegner loszugehen. Außer... Ich mache den ja Corin. Oh, ich aber nicht. Okay, ich mache einfach die es ne? irgendein Effekt. 76 dann gehen wir so auf dich los würde ich sagen auch nicht oh den zu treffen ne? doch ehrlich oh, den zu treffen ne? wenn nicht einfach natürlich wieder mit allen hier treffen war kein ding ne? so. das ist definitiv vogalo Was ich mache, einfach nur um ganz sicher zu gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwie was, wenn ich ihn egal ne? So, einfach nur um ganz sicher zu gehen, ne? Verein. Und einer für mich. Mein Wife ist an meiner Seite. Eine von denen ist meine Schwester. wollte ich lieber nicht sagen. Okay, cool. Ja. ja Wenn es ja keine Erfahrungspunkte oder Schätze oder irgendwas winkt, dann konzentriere ich mich natürlich, das Kapitel zu erledigen. No, das war doch nicht schlecht, ne? mir ziemlich sicher, ich wusste wer das war. Das irgendwie gedacht, dass ich bin Ich bin mir ziemlich sicher, ich so dürfte ja gar nicht kennen. Du stellst noch nicht gespielt. Schicki, du warst ein bisschen ich nicht, としてもう この世界のあなたも黒き紋章士を白き姿 ja, ich hätte eigentlich Marv を sollen, gegen Tiki kämpfen müssen. Verdammt. Ja. 共はい。必ず。 みお姉ちゃんたちこれで敵の コースで目覚めた状態で戻ってき ものすごく Wer sich am Ende auch irgendwie verhandeln kann, wenn ich ja durch bin. 悪いことになん 7つの腕はを全て眠らありがとう。<笑> 心強いよ。war nee, nee das さ。 das ist meine leiche mein tod ist Ich Oh. Ich habe eigentlich nur einen Witz gemacht. Alter, ich habe nur einen Witz gemacht, Mann. Man, ich bin so gut. ich 人 奥がどうしてちゅうへをお姉ちゃんみたいに大きな竜<笑><笑> 私大丈夫。 alles klar. Und ich habe 144 Spielstunden gespielt. So weiß ich übrigens der nächste Kapitel, die vier Bluthunde. Sehr interessant. So, jetzt möchte mal sehen, wie das hier eigentlich weitergeht ich jetzt entscheiden ob ich weitermachen will oder geht es jetzt hier schon weiter ich weiß es nicht so da habe ich erwartet als letztes mal hier reingegangen bin eine weltkarte weltkarte der dämonen die dynamo welt führt über ihre ganz eigene weltkarte die du im verlauf der handlung erkundest mit der ist kannst du zum sommer oder zur weltkarte der hauptstory zurückkehren in gebieten die du bereits abgeschlossen hast erscheinen außerdem von zeit zu zeit gefechte die du bestreiten kannst Gott, die Musik ist voll plaziert. So und hier haben alle wieder die Leveliser haben sollten. So wird mir irgendwie Level angegeben oder so? gibt es da nicht nee, ne? So und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob er jetzt als Schlacht gezählt hat, ob ich jetzt hier Sachen machen kann. Im Somniel. Weil ich halt wieder eine Schlacht abgeschlossen habe oder so. wenn mich jetzt schon so ein bisschen interessieren, ne? ob sich das resettet hat oder nicht. Wir müssen sowieso noch die Bandgespräche hier anschauen. Ne? Und dann werde ich wahrscheinlich direkt wieder neue machen. Weil ich einige Dinger brauche. Bandgespräche. Okay, das hat sich echt hier resettet. Ich wollte eigentlich so zwei, drei Aufnahmen hier machen, Leute. Weil ich mir gedacht habe, das Kapitel wird jetzt nicht so lange dauern, aber wird wohl nichts weil da wird jetzt hier wieder dauern. Okay, ist aber gut zu wissen. hat bedeutet, ich kann ja immer wieder so ein paar neue Sachen erstmal wieder farmen. erstmal einmal habe ich irgendwie Bandgespräch anscheinend freigeschaltet. Das heißt, sie haben oder auch nicht. Warum hast du Punkte bekommen? Warte mal, ich habe den den zwillingen bei live gegeben. Also sind dann echt irgendwie alternative Versionen von. Ups, jetzt habe ich da weggedrückt. Egal. Also sind dann echt irgendwie alternative version von clan und Fram. Die beiden. Na, die sind übrigens nicht in unserer Truppe. Muss ich mal. Muss ich das ganze Ding ja wahrscheinlich durchspielen, ne? hier Alright. okay dann heißt ich muss mich wieder ja vorbereiten auf screen ich kann in der arena gehen okay äh, was wir ja machen ist in mein zimmer gehen weil ich die Bandgespräche gespräche noch abschließen wollte okay das ich kann heute nur eine aufnahme machen weil das dauert immer bis ich ja fertig bin mit den ganzen mit den ganzen äh, na, Somnial Sachen. Ja, ich habe leider kein Part gerade so auf Lager. Das heißt, ich muss dann direkt wieder morgen aufnehmen und dann wieder morgen und dann noch ein und noch ein. Außer die Karten werden natürlich länger, aber na, schauen, da habe ich irgendwas hier freigeschaltet. Nö, aber ah, gut, ah, gut, na ah, gut. Ah, wir gucken uns mal die Bandgespräche an die ich auf screen gefarmt habe aber jetzt definitiv deutlich weniger geben nächstes mal war ja ja weil ich ja nicht vorankomme mit meinen wenn Band und so ne so ich habe mit zahlkauf ich habe mit marv trainieren lassen das war wird es wahrscheinlich keine bandgespräche geben Okay. Dann habe ich mit Butchon schon hier mit live trainieren lassen. Er sagt, ich brauche auch gar nicht diese Erfahrungsplus-Fähigkeit in dem DLC, ne? weil ich ja keine Erfahrungspunkte kriege. Ne? Ich bin ein Emblem, ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mehr reiten. So, Timera habe ich mir mit Roy trainieren lassen. Ja, sag, ich habe mir einen perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um, die, um dieses DLC zu machen. Aber ich glaube, ich hätte die anderen DLCs vorher spielen müssen, weil sie nicht so dann haben wir Lady Anna und Lynn. einer ah, cool. ja, in den geheim shops von sieben ja, ja. so, dann haben wir ja äh, Louis. eine menge von dem ne? erika ich komme mir die aura immer zum ersten mal nicht die jemand direkt skippen. Die ja sofort aktiviert werden so ich, war immer und einkaufen. Ich kriege ich bei ihr langsam mal den Support ja auf B. Das ist die einzige, die noch fehlt. Moment. direkt durchschaut Jetzt pass mal auf, du kleines Stück. <lacht> Na Rosado hab ich mit Mikaya trainieren lassen. kamille Anspielung an camilla ich weiß nicht sondern haben wir mal und weil vale. die müssen natürlich hier die fähigkeit von bei left damit sie mehr erfahrungspunkte kriegen was glaube ich gar nicht mehr <lacht> Das heißt, brauche gar nicht die Erfahrungspunkte ab, Fähigkeiten. Ne? Weil hm. so. uh, vale und beide Ich glaube, ich werde hier in zwei Parts einteilen. Einfach nur weil weil ich kein Part für morgen noch fertig habe, ne? Noch irgendwie mehr Luft nach oben. sonst bin ich hier voll im Stress, Dann muss ich direkt schon wieder morgen aufnehmen? Dann zerstöre ich mir schon wieder meine Stimme. Und daher guck wir mal. Äh, Gibt es noch bestimmt noch Sachen, die ich hier erledigen kann? Ne? Muss Panett. Leiser. richtig. Ein b boden und wenn es mich umbringt, egal wie viele Schutzjuwelen ich in der reinpacken muss, dann aber alle auf B wenigstens schon mal, dass wie viele Charaktere wir dort bekommen ich würde schon fast sagen, niemanden mehr. Ne, weil es irgendwie ein guter abschluss gewesen habe ich so ein Gefühl, sonst gibt es ja keine wichtigen Charaktere mehr, ne? Gibt jetzt nur noch die Bluthunde, ne? Sehr fair, ich glaube mich, dass die sich uns anschließen wird. Ich glaube mich, dass Gris sich uns anschließen wird. Und die beiden sind ein bisschen durchgedreht. Vielleicht schließt sich ja Sombron uns an. Ja, es gibt's aber keine Charaktere mehr, ne? es gibt's mir noch hier in dem Spiel. außer also, irgendein neuer Charakter, ne? So, ja, kann ich warte, ey, ist schon wieder nicht panett. Aber das Spiel sagt mir, sie ist hier, ne? Gehöft. Ah oh, nee, da war Gehöft, hier soll irgendwo sein. So. So, die kriege ich jetzt auch noch. Oh Gott, das wird ja wohl reichen, ne? Hobby okay sehr gut so Und das heißt, mit ihr kriegen wir jetzt auch den B-Rang, das haben wir dann haben wir mit jedem charakter jetzt im B-Rang. Okay. 相手なるほど。ま、 それどころか、昔めっちゃくちゃに荒れて 家でしたおかげで今がありますですわ。<っとショッ><笑> Wenn euch mein Leid zufrieden stellt, dann bitte. So. unterhalte nicht mit 35 Werben. So, äh, was haben wir hier? Was haben wir hier gewonnen, ne? so, warte, Das sind eine Menge Sachen, die ich bekommen habe. Dafür hatte ich... Drei Sterne nur hatte. Okay. So, dann muss ich neun Jahre reden. Ne? Und ja, da jetzt jedes Mal danach irgendwie noch was kommt, nehme ich mal an, dass ich ja. <lacht> ich doch nicht so viele. Ich wollte eigentlich heute mehrere Parts aufnehmen. Weil ich mir schon gedacht habe, die erste Level wird natürlich nicht so lange dauern, weil halt die erste Level ist, ne? Aber da danach der Somniel, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt der sommer sich resettet nach diesen Aktionen. Von daher keine Ahnung, weil der halt eine andere Story ist, ne? Die ist da. Ja, machen wir ihn. war schon letztens versucht, aber nicht so funktioniert. Er kann eigentlich heilen, um zu leveln. Aber er ist Level 9. Um, so, dass der Einzige, der noch Level 9 ist. Okay. Um, okay. Uh, nee, schaffen wir nicht. Nein. Nein. Okay. Ganz knapp. Andrea wird hier nicht gewinnen können. Ja, versuchen wir noch mal so, Andrea. erst wenn du nochmal versuchst, Kollege? Oh, ich fliegen Einheit. Ja, vielleicht? Oh, war auch okay, ja, da ist keine Chance gegen mich. Wir okay, machen mal schaden Sehr cool. Ich danke dir Gott. Und neues Gespräch. Oh, die waren schon. C, alles klar. とああ。なるほど。 旗に飾り付けたりこの前 <laughs> Okay. Das Klärchen. Habe ich ihn so oft schon in die Arena geschickt. Er so viele Supports hat. Okay. Gehen wir noch einen gewinnen. In Support. Ja, oder werde ich gut ausgehen? Nein. Ja, ich tue mal abkürzen. Ja, ewiger Kampf gewesen, ja, der nie zu Ende gegangen wäre. er hat zwei Schaden gemacht. So, muss das sowieso schneiden. Kann ich dann noch irgendwas hier machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann mache ich hier wieder meine Runden. Ne? Habe ich ja nicht gedacht, dass ich das machen muss, ne? Jetzt muss ich dann langsam anfangen hier Leute auf, auf den A-Rang hier zu supporten, ne? Da wird vielleicht nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Ich habe noch niemanden auf den A-Rang. Ah, wird schon irgendwie ne so damit etwas kürzere parts so um die weil nicht so 40 45 minuten wahrscheinlich ne dieses mal ja gar nicht wahr <lacht> um die 50 minuten mindestens aber muss ja auch mal sein ne? man kann das ja nicht wissen ne? beim nächsten mal geht es dann weiter mit dem dlc ne würde ich sagen da gefällt irgendwie nicht dass in den dlcs dann irgendwie hier die dlc ringe vorkommen aber wenn wahrscheinlich noch die vorkommen die man noch gar nicht gesehen haben ne hm, von daher weiß ich nicht. Ich will die DLC-Ringe noch nicht machen ehrlich gesagt, weil ich mir die erstens voll schwer vorstelle, vorstelle und zweitens will ich die machen, nachdem ich höchstwahrscheinlich Nil und äh, Nell in meine Truppe ab, damit die halt auch noch was irgendwie haben, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie die ganze Story und DLCs und all so was mache, dann ja verschwende ich ja irgendwie, weil ich so ein bisschen Zeit mit denen, die ich mit denen bekommen könnte, ne? Von daher will ich erstmal die DLC machen, damit ich halt so viele Charaktere wie möglich zur Auswahl habe, ne? Für meine Story. Von daher, daher mache ich das DLC fertig, nachdem ich hier die ganze Story schon abgeschlossen habe. dann ist es ja. Ah, du kannst jetzt äh, die DLC Charaktere für die Story benutzen, yay! Aber ich habe die Story schon durch. Von daher, da ist wie wenn er irgendwie die Tales of Serie macht das sehr oft. Ne? Du hast irgendwie die ultimativen Waffen hier und deren wahre Macht wird immer erst freigeschaltet, nachdem du irgendwie den super über mega starken optionalen Boss erledigt hast. Ne? Da hast du eigentlich die Waffen irgendwie freigeschaltet und die machen jetzt irgendwie voll mehr Schaden und so was. Ne? Aber du hast nichts mehr, wofür du die gebrauchen kannst, weil du hast schon die schwerste Herausforderung im Spiel abgeschlossen. Ne? Wofür brauchst du denn jetzt noch die stärksten Waffen? Ne? habe ich noch nie verstanden bei den tales aufspielen das ist immer so die geben dir immer erst die ultimativen waffen nachdem du irgendwie die stärkste herausforderung abgeschlossen hast. ja dann bringt dir die waffe doch auch nichts mehr aber naja gut dann sage ich danke schon für zuschauen in den in der nächsten folge geht es dann weiter mit dem dlc da werden wir jetzt wahrscheinlich hier komplett durchziehen ne? bis wir halt durch haben bis dahin werde ich auch wieder aus diesem komischen kostüm heraus sein ne? also ja könnt ihr wieder ruhig schlafen gehen und ja ich sage danke schön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der gefallen wenn ja lasst bitte ein Like ein aber ein Kommentar das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder äh, ja tschüss